Hallo. Ehre. Das ist das leitende Wort in dem Bibelvers heute. Der Prophet Malachi sagt, ein Sohn soll seinen Vater ehren. Ich habe ein Bild von meinem Vater auf dem Regal stehen. Es ist eine Art, ihn zu ehren. Ich verstecke das Bild nicht. Wer es sehen will, kann gerne wissen, dass mein Vater mir wichtig ist. Oder war, mein Vater ist schon gestorben. Unser Verhältnis war gut. Trotzdem bin ich ganz froh, dass es nicht heißt, ein Sohn soll seinen Vater lieben. Ich kenne so viele erwachsene Menschen, die ihre Eltern allenfalls aushalten, aber nicht lieben. Lieben klingt so umfassend, so grenzenlos. Ich bin froh, dass da nicht steht. Ein Sohn soll seinen Vater lieben. Stattdessen geht es ums Ehren. Und Ehren hat viele Dimensionen. Ich ehre meinen Vater. Das kann heißen, anerkennen, was er in seinem Leben geschafft hat. Es bleiben Stellen, wo ich ihn mir anders gewünscht hätte. Trotzdem kann ich ihn achten. Ich muss ihn nicht bewundern. Es gab ja auch Aspekte meines Vaters, die ich nicht feiern kann. Ich muss meinen Vater nicht verehren. Aber ich kann ihn in Ehre halten und ihn respektieren. An manchen Tagen ehre ich meinen Vater, indem ich von ihm respektvoll erzähle. Letztes Jahr war ich zu seinem Todestag das Grab besuchen. Danach haben meine Mutter und meine Geschwister miteinander im Restaurant auf ihn angestoßen und uns in ihn erinnert. Miteinander darüber geredet, was wir an ihm schätzen. So ist das mit mir und meinem Vater. Der Prophet Malachi sagt, ein Sohn soll seinen Vater ehren, bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre, spricht Gott. Ich finde es spannend, darüber nachzudenken, wie ich Gott ehren kann. Vielleicht, indem ich ein Bild habe, vielleicht in der Kirche, das ich den Leuten zeige, wenn sie mich fragen. Vielleicht, indem ich zu Weihnachten oder Ostern in die Kirche gehe. Vielleicht, indem ich von ihm erzähle. Mein Vergleich zwischen meinem Vater und Gott passt nicht so richtig. Mein Vater ist gestorben. Von ihm kriege ich keine Antwort mehr, wenn ich mit ihm spreche. Würde mein Vater leben? Dann würde ich mit ihm reden. Ich würde ihm Fragen dazu stellen, wie ich ihn erlebe. Ich würde ihn nach seiner Meinung zu meinem Leben fragen. Auch das wäre eine Form von Ehren. Und mir scheint, jemanden Ehren bedeutet immer, sich mit der Person in ein Verhältnis zu setzen. Bin ich nun Vater? Wo ist meine Ehre? Spricht Gott. Und ich denke mir... Welche Art Gott zu ehren ist für mich stimmig? Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.